Weiß ich aber auch nicht. Bin ich ein bisschen sehr laut? Keine Ahnung. Nee, ist okay eigentlich. Eigentlich soll es okay sein. Hinterher normalisiert sich das alles. Für mich hört es sich an, als wäre es du in meinem Kopf. Ja, das äh, liegt am Kopfhörer. Branko Chanak Spezial, der Bauchladen-Podcast für alles und jeden. Heute Folge 3. Diesmal zur Credo-Ausstellung, Christianisierung ähm, Europas im Mittelalter, die heute in Paderborn zu Ende gegangen ist. Heute zusammen mit Julia hier. Julia und ich haben heute und gestern diese Ausstellung besucht und uns ein bisschen umgeguckt. Wie war dein Baucheindruck, Julia? Mhm. Hm. Der Anfang war besser als das Ende. <lacht> du meinst die... Fällt mir spontan dazu ein. Die Kaiserpfalz, ne? Ja, es wir, begann gut und ähm, ja nahm dann vom nahm dann ab. Wobei man sagen muss, wir haben, also die Ausstellung hat drei Teile gehabt. Ähm, Teil 1 war, kannst mal gucken, ich habe schon wieder genau vergessen, wie sie heißt. Lies mal vor, aus dem Programm. Wir haben den, den Kurzführer, <lacht> haben wir. Teil 1, Lux Mundi. Das war der Teil im Diözesanmuseum. Mhm. Wohlgemerkt, wir gehen chronologisch durch. Teil 2 in Hoxigno in der Kaiserpfalz. Und Quo war das in der Städtischen Galerie. Und wir sind, äh, ob der Langen Schlange, waren wir als erstes mhm. im, äh, in der Kaiserpfalz. Man konnte nämlich. Äh Beginnt mit Karl dem Großen. Ja. Wo haben wir die Karten nochmal gekauft? Man konnte Karten sowohl äh, an allen drei Ausstellungsstandorten kaufen mhm. und wir waren dann in dem ersten drin. Äh, äh, zweiten. In dem zweiten, genau. <lacht> Man muss sagen, die Ausstellung hat am 26. Juli hat die begonnen und äh, bis dahin hat sie mich zumindest jetzt, also bis, bis jetzt äh, vorletzte Woche oder so, hat sie mich nicht so wirklich interessiert oder vor zwei, drei Wochen. Ähm, ich dachte, naja, Christianisierung im Mittelalter, ja, dass äh, in Europa christianisiert wurde, weiß ich ja und überhaupt und sowieso. Ähm, habe dann aber, weil ich äh, wegen einer ganz anderen Sache in der Kaiserpfalz war, dort ähm, ähm, ein bisschen gelesen. Äh, da stand im Eingangsbereich so ein großer Text an der Wand. Ich lese es mal vor, ich bin gestern einfach abgepinnt. Man durfte natürlich mal wieder nicht äh, fotografieren. Das war ein bisschen nervig. Jedenfalls habe ich ja gelesen, äh, Slawen und Sachsen hatten eine eigene Religion. Sie verehrten viele Götter und kamen an heiligen Orten zusammen. Wir wissen heute wenig über ihren Himmel, weil sie selbst fast nichts darüber aufgeschrieben haben. Alle Zeugnisse, ähm, viele Zeugnisse besitzen wir über ihre Bekehrung. Die Christen dokumentierten und rechtfertigten damit ihr Handeln und hielten es für die Nachwelt fest. Das hörte sich, als ich das gelesen habe, so ein bisschen so an so, ja, haben sie halt Pech gehabt, die Sachsen und Slawen, dass sie nichts selber aufgeschrieben haben. Wir haben mal für die die Geschichte geschrieben und hatte meine Vorurteile perfekt im Kopf. Ja, ich erinnere mich. Ähm, aber ich habe mal Absicht, also meine Idee dahinter oder meine Erwartung war eigentlich, dass ich jetzt eine Ausstellung vorfinde, die dann so ein bisschen... Ähm, auch als ich ein bisschen rum rumgeklickt habe im Internet, dass ich eine Ausstellung vorfinde, die sich vor allem damit beschäftigt, mit hey, wir haben das Licht in die Welt gebracht. Und ähm, Christentum ist was ganz Tolles. Und äh, ja, die ganzen Sachsen können uns ja richtig dankbar sein, dass wir hier vorbeigekommen sind. Sonst würden die immer noch auf den Bäumen leben. Das war so mein, mein Vorurteil, war dass da so ein bisschen unkritisch mit äh, ja, der Christianisierung und der auch gewaltsamen Missionierung Europas umgegangen würde. Was hattest du für Vorstellungen im Kopf oder mit was für einer Vorstellung bist du da reingegangen, Julia? Hm. Eigentlich mit, hm, ich glaube, relativ wenig an Vorstellung, außer etwas zur Christianisierung zu erfahren. Ähm, dein, deine Vorurteile haben mich dann zum Nachdenken gebracht. Ähm, Insofern, als ich überlegt habe, ob sie denn äh, tatsächlich zutreffen oder ob du da dir einfach einen relativ oberflächlichen Eindruck verschafft hast, der aber dann relativiert wird später. Ähm, ansonsten, da ich weiß, dass äh, sehr viele Leute, die ich kenne, schon in der Ausstellung waren, habe ich zunächst mal angenommen, dass sie zumindest so schlecht nicht sein kann oder so uninformativ. Da ich ähm, keine expliziten negativen Rückmeldungen bekommen habe. Ich würde also sagen, ich war relativ neugierig, aber nicht voreingenommen in irgendeine oder andere, die in, in irgendeine Richtung. Mir fällt noch ein, was ich auch noch immer gesehen habe, war immer die Leute, wer da so war. Und das waren meistens irgendwie, kam es mir so ein bisschen <lacht> vor wie unser Urlaub im Harz. Äh, also so 60 plus, ja. <lacht> Oder Nonnen oder so. Und ähm, äh, Leute, denen ich auch ja, unterstelle, dass sie dahin gehen, um sich nochmal bestätigen zu lassen, dass der Jesus ein großartiger Typ ist und dass das hier schon alles ganz wichtig war. <lacht> ich würde sagen, das ist mit Sicherheit eine Zielgruppe, die sich da sehr angesprochen fühlte von dem Thema. Das glaube ich schon. Wobei die Frage natürlich ist, ob sie von der, ähm, die meisten Leute sind ja in der richtigen Reihenfolge in Anführungsstrichen durchgegangen. Mhm. Also haben im Diözesanmuseum, denke ich mal, angefangen, da war auch die meiste, die längste Schlange. Mhm. Ähm, wir haben ja zum Glück, sage ich jetzt, in der Kaiserpfalz angefangen, ähm, mhm. weil um das vorwegzunehmen, ich fand im Diözesanmuseum hätte es eher meine Vorurteile bestätigt. In der Kaiserpfalz kam man dann rein und das erste, wo, wo, wo man vor man stand, war eine Vitrine mit gespaltenen Schädeln. So, bam. Ja, Gewalt im Mittelalter, Gewalt während der Christianisierung. Mm. Und das hat mir schon mal ziemlich den Wind aus den Segeln genommen. Also ich habe noch nie, noch nie, ähm, äh, so dieser angeplatzte Schädel, den fand ich ja noch, naja, hätte auch irgendwie. Eine, eine steinzeitliche Hirnoperation gewesen sein können. Aber was ich echt fies <lacht> fand, war dieser Schädel, der so seitlich von einem Schwerthieb getroffen war, wo der ganze Schädel einfach so ja nicht durchgeschnitten, wie kann man das beschreiben? Jetzt, wo man das optisch nicht hat, das war halt so ähm, von auf der, auf der linken Kopfseite äh, ansetzend nach schräg unten quer durch ein diagonal so ein leichter Versatz drin. So die ganze, der ganze obere Teil des Schädels waren so zwei Millimeter nach ähm, rechts versetzt und ähm, diese Schädel hatte man gefunden, das sind äh, in, aus, im Zusammenhang mit den Sachsenkriegen, also wo Karl der Große gegen äh, die Sachsen zu Felde gezogen ist, irgendwann im späten 8. Jahrhundert, war das glaube ich ne? Ich habe so viele Schilder gesehen, ich erinnere mich nicht mehr an ja. genaue Zahlen und Daten. Aber muss auch sagen, ich habe mir ähm, ähm, jetzt die Ausstellung tatsächlich vor allem unter dem Fokus meiner Vorurteile angeguckt und versucht dafür Belege oder eben, eben Gegenbelege zu finden mhm. Mhm. und mich jetzt weniger jetzt ganz so tief mit den Inhalten beschäftigt. Also ich habe jetzt nicht alle Schilder da gelesen oder so. Du warst, glaube ich, noch schneller durch. Du hast immer auf mich mm -hmm. gewartet. Mm -hmm. Ja, ja, weil ich erfahrungsgemäß äh, so viel Information auf einmal sowieso nicht aufnehmen kann und teilweise, weil es mir einfach zu voll, zu eng zu gedrängt, um die einzelnen ähm, Informationstafeln oder Exponate war, als dass ich mich da hätte zwischenstellen wollen und können. Ähm, das... Ähm, wie wir auch schon gesagt hatten, das war auch ein Punkt, der, in, der ähm, in dem zweiten Teil, in der Kaiserpfalz am besten gelöst war. Also im ersten und dritten Teil, fand ich, war es vom Aufbau her zwar schön gedacht, wenn man alleine durchgeht, aber sobald ähm, sehr viele Leute da waren, hatte man eigentlich gar nicht die Möglichkeit in Ruhe sich alles anzugucken, sondern war im Prinzip gezwungen auch das eine mal auszulassen und dann schon ein Stück weiter zu gehen, ähm, damit man einfach äh, überhaupt irgendwas zu sehen bekam beziehungsweise auch nicht den, den Weg die ganze Zeit blockierte. Das war so schlauchig gebaut, die äh, mm. Teil 1 und Teil 3. Mm. Teil 2 in der Kaiserpfalz war tatsächlich so, dass ähm, zwar nach diesem relativ schmalen Eingangsbereich, wo man an den, äh, ja, an den Schädeln und äh, ja, Pfeilspitzen, Waffen mhm. und was sie nicht alles da hatten, mhm. vorbeikam, dass es sich dann innerhalb der, dass er ja dieser Vorraum von der Kaiserpfalz, dass es sich in der Kaiserpfalz, die ja, wie breit wird das sein, 10, 15 Meter im Inneren bestimmt, äh, dann öffnete und man zwar einen Weg hindurch hatte, aber nicht so schlangig, sondern ähm, man so links und rechts meandrieren konnte, sodass hm. man immer so einzelne Exponattafeln hatte, vor denen man dann stehen bleiben konnte. So. Und wenn das gerade nicht ging, dann ging man woanders hin, ohne dass ja. man den Eindruck hatte, dass man irgendwas äh, jetzt chronologisch durcheinander bringt oder so. Ja, ja. Das war dort auf jeden Fall besser, besser gelöst und ähm, wie ich fand, auch ansprechender für den Besucher. Also, ich habe mich da frei gefühlt, mich zu bewegen und mir alles anzugucken, ohne, wie du schon sagtest, das Gefühl haben zu müssen, ich verpasse irgendwas, wenn ich jetzt die dritte Tafel von links nicht sofort angucke, sondern später nochmal zurückkomme oder sie vielleicht gar nicht angucke. Hm. Inhaltlich war es, glaube ich, auch gut, tatsächlich da anzufangen, um, um hm. diese Vorurteile ja. zu zerstreuen, weil es ja. genau der Teil war, der, muss man dazu sagen, wurde organisiert, zwar eine Kooperation zwischen ähm, der äh, Diözese Paderborn. Stadt Paderborn, Erzbistum Paderborn und Landschaftsverband mhm. Westfalen-Lippe. Genau, hier. Und der äh, Landschaftsverband ist halt der gewesen, der die Kaiserpfalz bespielt hat. Ich habe mich auch gefragt, ob die... Es gibt ja Leute, die Ausstellungsdesign machen, die mhm. Ausstellungslayouts entwerfen. Mhm. Ähm, ich hatte den Eindruck, jetzt wo wir alle drei Teile gesehen haben, dass die äh, extrem... Nein, nicht extrem unterschiedlich war, aber es war nicht aus einem Guss. Es waren nicht dieselben Leute, die das entworfen haben, oder? Nein, also... Sagen wir mal so, vielleicht haben die schon zusammengearbeitet, aber jeder konnte sich in seinem Bereich auch ein bisschen selber ähm, austoben sozusagen mhm. und das so gestalten, wie er es für gut befand. Weil es gab zum Beispiel kein einheitliches Layout der Tafeln oder der Nummerierungssysteme Nein. oder der Farbigkeiten oder sowas. Also das war schon, äh, da hatte wohl jeder so sein, sein eigenes Ding. Mhm. Muss ja auch nicht sein, aber... Ähm Thematisch, fand ich, merkte man schon gewisse Brüche. Also wenn wir mit dem ersten Teil angefangen hätten, dann hätte ich, glaube ich, sehr schnell deinen Vorurteilen zugestimmt. Denn der Teil erschien mir doch relativ unkritisch. Man mhm. muss dazu sagen, was, was ähm, dazu beigetragen hat, dass das doch relativ gut aufgefangen wurde. Also ich hatte so den Eindruck, dadurch, dass der, dass der Landschaftsverband das gemacht hat, mhm. ähm, ist das eher so die wissenschaftlich-rationale Sichtweise gewesen, die da präsentiert wurde. Im zweiten Teil. Ja, genau, auf mhm. so äh, eine historische Weise. Und man muss dazu sagen, was da gleich am, Ein an, am Eingang lag. Mhm. Habe ich das aufgeschrieben? Das hatte ich, irgendwo hatte ich das, glaube ich, notiert. Äh, ich habe äh, in meinem Molleskin hier äh, alle möglichen Sachen mitgeschrieben. Ach so genau, an der Kasse, das war gleich mal das Schönste, da wo die Karten gekauft haben, an der Kasse, an der Kaiserpfalz gleich mal der erste Lichtblick, äh, ein Buch lag zum Verkauf aus mit dem Titel Schwertmission, Gewalt und Christianisierung, mhm. äh, geschrieben von Dr. Martin Kroker, der der Leiter des Museums ist, also der hat da ähm, anscheinend nicht nur... Ähm, die Ausstellung mit, mit konzipiert oder zumindest irgendwo kuratiert. Irgendwie ist er Herr des Hauses. Ich weiß nicht, inwieweit er dann irgendwie eine Ausstellungstruppe vor die Nase gesetzt kriegt und mit ihnen zusammenarbeitet. Er hat auf jeden Fall, sein Fachgebiet ist offensichtlich äh, äh, Gewalt und Christianisierung oder eines seiner Fachgebiete. Jedenfalls hat er ein Buch dazu geschrieben und das einfach mal bam, in die Kasse ausgelegt. Ähm, da würde ich ihn gerne mal fragen, wenn ich Ihnen das nächste Mal sehe, oder Herr Kroker, falls Sie das hier zufällig hören, vielleicht können Sie ja was kommentieren <lacht> dazu, ne? mhm. auf der Website, direkt einfach auf BrankoChanak.de, ähm, äh, wie es dazu kam, dass Sie Ihr Buch genau dahin gelegt haben. Also das wäre vielleicht <lacht> interessant, mit dem Kroker <lacht> selber zu sprechen. <lacht> ähm, ja. ja, Das machte auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ja. Ähm, auch die, äh, wie es dargestellt war wie zum Beispiel, was es ich, dargestellt wurde dass die, äh, das es auch ähm, Richtung Karl den Großen zum Beispiel Kritik in den eigenen Reihen gab äh, wie da mit, mit den äh, neuen Christen umgegangen wurde mit irgendwelchen Zwangsmissionierungen äh, oder auch wie dargestellt wurde wie dann ähm, also gab es hier Kritik von Alkuin, von York und äh, auch dem äh, friesischen Friesenmissionar hier Luitger die äh, sagt, man muss den Leuten doch erstmal beibringen, erstmal nahe bringen, was Jesus ist und was Jesus macht, bevor man herkommt und sagt, hier äh, Taufe oder Tod, ähm, klärt die Leute auf und äh, ähm, Christianisierung durch Bildung. So, ne? Man darf sich ja auch, eins müssen wir mal klarstellen, ähm, also wenn ich die Wahl habe zwischen altsächsischen Religionsvorstellungen, Glaubensvorstellungen und dem Herrn Jesus, und dem, was er gepredigt hat, dann bin ich ganz klar für den Herrn Jesus. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich finde auch gleichzeitig, diese Christianisierung ist ja ein kulturimperialistischer Akt. Die ist ja nicht in irgendeinem Vakuum entstanden. So wie, ja, und dann sind wir nach Amerika gefahren und dann haben wir da irgendwie äh, Landnahme gemacht und war alles ganz toll. Ich meine, da haben ja auch Indianer gewohnt, genauso wie hier Sachsen gewohnt haben. Das ist jetzt ein hinkender Vergleich, aber ja. <lacht> naja, aber die beiden haben jedenfalls sehr klug erkannt, dass man... Ähm so etwas nicht mit Gewalt erzwingen kann, sondern dass die Leute überzeugt sein müssen, bevor sie sich einer Sache anschließen. Ja. Und dass das so dargestellt wurde, das war sehr erfreulich. Das war ja auch nur ein, also ein anderes Ding, was ich auch sehr beeindruckend fand, war, ähm, wie beschrieben wurde, dass der ähm, hier äh, Kyrill und Method mhm. ist gut auch auf die Missionierung äh, ähm, Osteuropas. Aus, genau, und auf Byzanz mhm. eingegangen. Das ging ja nicht nur von Rom aus, Karl mhm. der Große ist ja quasi so der Rom-Anhänger Rom mhm. und äh, von Byzanz aus gab es natürlich auch Christianisierung oder Missionierungswellen ähm, äh, Richtung äh, Norden und Osten mhm. und wie dann beschrieben wurde wie Kirill und Method direkt vor Ort in, äh, in äh, Mähren ähm, ähm, Teile der Bibel und auch hier Messetexte und so weiter in die örtliche Sprache übersetzt, haben wir überhaupt man eine Schrift erfunden haben? Ich wollte gerade sagen, sie haben ja erstmal überhaupt eine Schrift erfunden. Es gab ja gar keine Schriftsprache. Es gab ja nur eine gesprochene Sprache. Dort in der Gegend. Genau. Und die haben diese Schriftsprache haben sie ja erstmal entwickelt. Und das ist ja schon... Ähm da wird Mission plötzlich viel zu viel mehr als als mhm. nur, äh, wir verbreiten jetzt hier den christlichen Glauben, sondern das ist ja ein zivilisatorischer Akt, der da passiert. Mhm. Ich meine, das kann man auch auch Karl den Großen zugute halten. Der hat viel, ähm, viel viel für die Literarisierung, wie soll man das nennen, ist das Literarisierung? Wie nennt sich das denn? Ich benutze hier wieder Fachwörter, die ich nicht richtig aussprechen kann. Ähm, bei, er hat dazu beigetragen, dass zum Beispiel dann irgendwie das lokal vorherrschende Recht aufgeschrieben wurde, überhaupt erstmal Sprachen, Grammatiken überhaupt entstanden sind. Mm. Bloß am Beispiel von Kirill und Method sah man dann auch, wie es dann irgendwelche äh, ja. äh, Rivalisierungen äh, <lacht> innerhalb des Ganzen gab. Mm. Ähm, äh, ich habe hier auch mal. Die so falsche Sprache war es dann nämlich. Ja, genau. Ich habe ja eine Tafel <lacht> habe ich mal abgepinnt: ähm, Glagolitisch ist die älteste äh, slawische Schrift, Kyrill und Method, entwickelten sie für ihre Missionsarbeit in Meeren. Sie übersetzten Teile der Bibel und Texte für die Messe. Dies ermöglichte ihnen einen Gottesdienst in der Sprache des Volkes und machte den, ähm, machte den christlichen Glauben verständlich. Genau, Man muss, das fiel mir dabei dann nämlich auf. Die Sprache hieß nicht ursprünglich Kyrillisch, der Herr hat die nicht nach sich benannt, nee. sondern die bekamen erstmal den Namen Glagolitisch und später dann ist, ist, das ist quasi mhm. zu ihm zu ehren, das benannt worden. So genau. ne? Das ist auch immer das, worauf mein Vater immer wieder hinweist, dass das ja mit dem Herrn Kyrill zu tun hat und äh, dass das Kyrillisch <lacht> ah. ist und so weiter. Die okay. offizielle mhm. sch verwendete Schrift in Serbien mhm. ist auch Kyrillisch. Ah ja. Aber wie ich weiß nicht mehr wer dann sagte, das wäre ja keine angemessene oder die einzig legitim. Ja, und zwar was mhm. nicht irgendwer, sondern bayerische Kirchenvertreter bayerische Kirchenvertreter fürchteten jedoch um ihren Einfluss und klagten die beiden, also Kirill und Method der Ketzerei mhm. an. Ihr Vorwurf lautete Gott habe nur drei Sprachen auserwählt, mit denen es sich zieme ihn zu loben, nämlich Hebräisch Griechisch und Lateinisch mhm. ausgerechnet die Bayern ja. Mhm. <lacht> aber die Erfolgsgeschichte ähm, war nicht mehr zu stoppen aus Glagolitisch wird später das heute noch gebräuchliche Kyrillisch. Mhm das fand ich also ein nett, lustiger Beigeschmack, <lacht> aber man sieht da drin, also das ja. sind nur als, als zwei Beispiele ähm, ähm, für kritische Auseinandersetzung. Mit ja, auch, dem Thema. auch zu, äh, Nicht nur kritisch mit dem Umgang mit den, mit den Missionierten, sondern auch der Umgang untereinander, mhm. der, die da missionieren und was für Schlaglichter das auf die wirft, was für, was für eine, ja, was es auch für machtpolitische Frage war. Mhm. Das fand ich schon sehr interessant. Also so gesehen die, äh, der Teil in der ähm, äh, Kaiserpfalz, der signo teil hat mir wirklich sehr gut gefallen und hat mir da erstmal ganz mächtig den Wind aus den Segeln genommen. Der war auch echt gut konzipiert. So. Auch wenn man sagen muss, von der Organisation her war er, hatte er auch ähnliche, zwar nicht so heftige Schwächen, wie wir dann noch gesehen haben, aber auch zumindest mal die Schwäche, ähm, dass man einfach unkontrolliert Menschen reinlässt in so eine Ausstellung. Mhm. Also es das ist heißt unkontrolliert, aber un unkontrollierte Mengen. Ich wollte gerade sagen Mengen. Mhm. Mhm. Zwar Führungen zwischen dem, die dann Gru Gruppen, die geführt wurden, die zwischen allen normalen Besuchern hin und her liefen und zwar scheinbar auch relativ dicht aufeinanderfolgende Führungen, sodass es doch teilweise ziemlich Voll war hm. und man sich ziemlich durchdrängeln musste, um dann irgendwo anders hinzukommen. Man stand eigentlich immer jemandem im Weg oder jemand stand einem im Weg, ja. während man irgendwas anguckte. Ja, so, so wie du heute mit der Versuchst, die Tafel zu lesen, gehst ein Stück, dann ne, steht dir, kommt wieder anderes jemand und stellt dir sich wieder, <lacht> wieder im Weg, dann gehst du noch ein Stück und dann kommen noch Leute, die sich ganz davor stellen. So. Ja, und ja. Äh, ich möchte nicht wissen, wie oft ich genau auf die Weise jemand anderen im, im Blick gestanden habe. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, jetzt das eine Extrem war, weil das jetzt die letzten drei Tage waren, in denen wir das jetzt gesehen haben. Mhm. Die letzten drei Tage, die ist ja heute zu Ende gegangen, heute war letzter Tag. Und das ja, dann nochmal auf den letzten Drücker. Aber so wie ich das wahrgenommen habe, auch im Vorbeifahren, es war an Tagen, wo man klassischerweise Zeit hat, am Wochenende, mhm. Feiertagen und so weiter, war es immer voll. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es während der Woche war. Aber ich denke, mit einem geschickten ähm, Timing- mit einem geschickten System, wie man Kartenverkauf zum Beispiel online mhm. abwickelt, hätte man, ähm, man hätte ja zum Beispiel, man kann ja, man kann ja ausrichten, da kann man ja jeden Sicherheitsexperten, der das durch vorher pol polizeiliche Absicherung macht, kann man ja fragen, ähm, wie viel Durchsatz pro Stunde verträgt dieser Raum? Mhm. Ja, da gibt es Experten für, die gucken sich das an und dann wissen die, wie viele Leute du da durchlassen kannst. Vermutlich müssen die mussten die das sogar vorher machen. Aber. Ja, wegen der Fluchtwege. Aber sie haben ja, es nicht ja. auf ihre Aufstellungsorga bezogen, weil man hätte ja auch sagen können, wir lassen pro Stunde 300 Leute da rein. Ich sag ja. mal jetzt einfach irgendeine Zahl. Hm. Und deswegen verkaufen wir pro Stunde auch nur 300 Karten. Und hm. dann kannst du nämlich, hm. ähm, verkaufst du, was das ich, 200 Karten im Vorverkauf online mit Timeslot und 100 hm. hast du noch an der Kasse liegen. Muss man ja nicht nur online machen, kann man ja auch so äh, machen, aber einfach ein limitiertes Kontingent. Ja. Also das Beispiel, was... Nicht jeder kauft ja online. Denk an die Zielgruppen. Ja, okay. Ich, <lacht> ja, ja. ich stelle mir jetzt die Nonne vor, die sitzt sicher nicht in ihrem Kloster und äh, kauft sich eine Karte übers Internet. Das glaube ich nicht. Die surfen da alle Nächte lang. <lacht> mal ist im Remter. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber, aber das gute Beispiel, oder wo, wo ich halt gesehen habe, wie man genau sowas, wie man damit umgehen kann, ist ja ähm, das Miniaturwunderland in Hamburg völlig anderes Ding, aber auch eine sehr begehrte Ausstellung und die da kann man einfach ja, so zeitgesteuert, dass auch das ist jetzt nicht nur das Miniatur Wunderland irgendwie, ich habe auch schon andere Ausstellungen gesehen, wie zum Beispiel ähm, in, äh, in der Nationalgalerie in Berlin große Ausstellungen werden da grundsätzlich mit zeitgebundenen Karten verkauft, hm. so ne und dann kannst du dich einfach schön organisieren, du weißt genau, wo du reinkommst, du weißt, dass es nicht überlaufen ist, du brauchst nicht Schlange stehen. Hm. Wer keine Karte hat und das ganze System nicht gepeilt hat, kann auch rein, er muss halt dann Schlange stehen und eventuell warten. Und ja. eventuell damit rechnen, dass er keine Karte mehr kriegt, zumindest nicht für den Zeitpunkt, sondern dass er vielleicht ein oder zwei Stunden warten muss. Genau. Also dann kannst du da sowas eigentlich viel besser planen. Ich meine, ja. wenn du dann, dann hast du natürlich immer noch einen Teil der Leute, die, wenn du nicht so einen völlig freien Kartenverkauf machst, wo du schlimmstenfalls Leute hast, die stehen dann da und kommen überhaupt nicht mehr rein, wenn sie auf den letzten Drücker am letzten Tag unbedingt rein wollen. Irgendwann ist halt Feierabend so, ne? Mhm. Aber auch da, man informiert sich ja vorher. Also vor allem, wenn man irgendwie von weiter weg anreist und jetzt nicht in Paderborn wurde. Spätestens dann informierst du dich ja auf irgendeine Weise vorher. Ne? Mhm. Das war jetzt das Einzige, was mir an der Kaiserpfalz aufgefallen ist. Aber das hat mhm. sich durchgezogen einfach, weil die da... ja ja Der Rest war echt sehr gut geregelt und ähm, einfach sowohl inhaltlich als auch strukturell einfach gut gemacht, fand ich. Mhm. Ähm, Teil 2. Danach waren wir... Im, Im ersten Teil Lux Mundi. Genau, im Diözesanmuseum, was ja sowieso immer so eine Geschichte für sich ist, das Diözesanmuseum, aber da können wir vielleicht gleich noch äh, drauf eingehen. Wir waren ja noch nicht mal drin, weil es fing damit an, äh, dass über einen halben Marktplatz äh, oder über einen halben Domplatz da eine Schlange war. Und ich habe mich einfach mal hinten angestellt und du hast glücklicherweise. <lacht> ich bin äh, durch die andere Tür, durch die zweite Tür der, der Flügeltür hineingegangen, ähm, um zu gucken, ob da tatsächlich alle an der Kasse stehen, beziehungsweise alle an dem Einlass stehen. Und wie sich herausstellte, standen die Leute an der Kasse, aber nicht am Einlass. Und ähm, also die wollten alle noch Karten kaufen. Da wir ja aber schon Karten hatten, konnten wir also einfach daran vorbeigehen, was die Prozedur des Reinkommens nicht unbedingt erleichterte, denn ähm, man durfte nur Taschen einer bestimmten Größe mit hineinnehmen. Das wurde aber erst gesagt, nachdem man ja, ja erst so als man vor dem Karten äh, abstempler stand der einen dann zurückschickte und sagte nee das geben sie bitte ab an der garderobe wohlgemerkt es gab drinnen auch noch eine zweite kasse die man aber nicht sehen konnte von außen genau, ähm, dann rief die dame die da ganz alleine stand ohne schlange vor, kommen sie doch zu mir hier genau. kann man auch noch so und das haben die leute genau. aber nicht gepeilt so ne? noch äh, wieder noch wieder ein tisch daneben war dann die garderobe äh, für die größe der Ausstellung oder auch, und auch für die Jahreszeit vor allem eigentlich zu klein, da doch sehr viele Leute natürlich auch ihre dicken Jacken und dann zwangsweise auch ihre Taschen abgeben wollten und mussten. Ähm, der ganze Vorraum insgesamt sehr klein gestaltet und ähm, von der Aufteilung so, dass man nicht auf den ersten Blick erkennen konnte, wo man eigentlich wofür hingehen musste. Hm. Das Einzige, was man sehen konnte, war die Treppe. Über die man dann in die, oder die Stufen, über die man dann in die Ausstellung selber kam. Aber ähm, wo jetzt der Rest der Menschen, der da stand, hin wollte und warum die da vielleicht standen, das war nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Ja, ich meine, wir haben es ja noch rein geschafft, es hat ein wenig gedauert. Ja, also ähm, es ist schon so, man muss sagen, es ist natürlich das Diözesanmuseum einer Provinzstadt. Es ist Paderborn und unter normalen Bedingungen, ja, an einem normalen Sagen wir mal, Dienstagvormittag, wenn da Schulklassen <lacht> rumlaufen, ist es für jedes Diözesanmuseums für äh, die Infrastruktur, die dahinter, oder als Infrastruktur für das mhm. Museum, was dahinter liegt, sicher völlig ausreichend und total in mhm. Ordnung. Und, ähm, ähm, äh, aber es machte so den Eindruck, als wären die da völlig überrascht gewesen über diesen ganzen Andrang und was mhm. die Leute da alle wollen und dass dann auch echt Stress bei den, bei den Leuten, die da arbeiteten, aufkam, weil die mhm. auch immer wieder die gleichen Sachen erzählen mussten. Nein, die Tasche kann ich mit rein. Nein, sie, ja, sie können dann die nächste Kasse. Nein, sie müssen dahin, sie müssen mhm. dies und jenes machen. Wo ich mir da dachte, Moment mal, Jungs, das ist der vorletzte Tag von einer drei Monate andauernden Ausstellung. Was habt ihr eigentlich bis hierhin getan? Ja. Und das ist vor allem nicht die erste Ausstellung dieser Größenordnung. Mm. Ist euch das noch nie aufgefallen so? Ne? Und wie war das die anderen Male? Mm. Also ich glaube, wir waren ja auch schon auf mehreren Ausstellungen. Jetzt Das war, glaube ich, von der vom Umfang her die größte, die wir gesehen haben in mm. dem Zusammenhang. Aber ich war, wir waren, glaube ich, immer nur dann da, wenn da nicht so High Life war. Ne? Ja, ja. Also das war, ähm, da muss man echt sagen, Orga 6 setzen, nochmal und besser machen. Also das ist eine Ausstellung von der mhm. Qualität und der Größe. Äh, da, also da haben die eine Menge in die Exponate mhm. gesteckt. Weiß ich nicht, haben die irgendwie 95 Prozent ihrer, ihrer Kapazität mhm. in die Exponate mhm. gesteckt und äh, in die Orga mhm. Ich weiß nicht, ob sie 5% waren überhaupt. Ja, vor allem, wenn ich dann auch noch an die Zielgruppe denke und mir vielleicht überlege, dass da, jetzt denke ich zum Beispiel an meine Oma, die 85 Jahre jetzt fast alt ist, nur noch 1,50 groß, wenn die da in die und nicht mehr ganz so gut zu Fuß, wenn die da in diesem... Eingangsbereich sich erstmal auch hätte orientieren müssen. Das wäre glaube ich sehr unangenehm. Die braucht ja stelzen, um überhaupt zu sehen, wo sie hin muss. Ja, wenn das für genau. mich ein Meter 90 genau. Mann schon unübersichtlich ist, so ne? Ja. Also von daher, da hat man äh, nicht so gut mitgedacht. Ist mir auch übrigens in der Ausstellung insgesamt aufgefallen, dass man auf Leute mit Gehproblem Leute, die einen Rollator haben oder einen Stock, dass man da relativ wenig Rücksicht drauf genommen hat. Also die hatten es schon schwieriger da sich ja. fortzubewegen. Ich meine, das ist gerade im Diözesanmuseum ist das ein ständiges Problem. Klar, bauliche seine, Gegebenheiten ja. sind halt wie sie sind. Äh, vielleicht muss man das gerade mal beschreiben, wenn man reinkommt. Also also als wir dann schließlich irgendwann mal drin waren, du wurdest auch so ja. purkweise reingelassen, ne? <lacht> Genau. Man hat unten ein recht großes, das ist quasi, das ganze Museum ist wie um so ein großen, großes Atrium rumgebaut. Das ist, mhm. weiß ich nicht, vielleicht so äh, sechs, sieben Meter breit und 15 Meter lang. Und ähnlich wie im, so stelle ich mir das Guggenheim Museum vor, nur nicht in eckig. Das geht ja auch so spiralig, windet sich das ja nach oben über so eine lange gewundene Rampe eigentlich. Ne? Und genauso ist auch das Diözesan Museum strukturiert, nur halt immer wieder ums Eck. Man, ist, man bewegt sich also auf mehreren äh, Stockwerken da drin. Man bewegt sich nicht auf einer Ebene, sondern Erdgeschoss, erstes, zweites, zweiter Stock. Wobei die auch immer mit so über so Halbgeschosse und Treppen genau. miteinander verbunden sind. Also, genau. Und die Räume sind, es äh, ist eigentlich ein großer Raum, der zu diesem Atrium hin offen ist. Genau. Baulich eine schöne Struktur, finde ich. Ja. Mhm. Ähm, hat auch ein bisschen was Eigenwilliges und Schachteliges. Es gibt viele Leute, die die das total doof finden oder so. Ich höre immer wieder so, das Diözesalmuseum ist ja irgendwie... Ne, aber ähm, ich meine, man weiß ja, wie dieser Raum ist und mhm. man kann auch in seiner Strukturierung, kann man ihn natürlich auch prima in seiner so Ausstellung mit einbeziehen. Mhm. Was aber offensichtlich nicht stattgefunden hat. Mhm. Also es gab wohl eine chronologische Reihung. Ja, so wie das Ganze chronologisch aufgebaut war. Es begann da war es, wenn es in der in der Kaiserpfalz um äh, die ja, historisch-geschichtlichen Zusammenhänge und Darstellungen ging. Und auch die... Äh, beginnend bei Karl dem Großen. Genau, beginnend bei Karl dem Großen. Auch die eher, ja, die neutrale Betrachtung dessen, mhm. was da an Guten und Schlechten auch passiert ist. Mhm. Sodass man sich seine eigene Meinung dazu bilden konnte. Mhm. Fing es da, glaube ich, an... In, in Rom. In Rom, ne? Und zwar halt nicht nur, das ging jetzt nicht nur um die Christianisierung im Mittelalter, sondern ging dann los in der Spätantike mhm. ähm, und äh, hangelte sich dann tatsächlich hoch bis, wo haben wir eigentlich zeitlich geendet? Ich gucke Guck mal gerade in dem Kurzding hier. Mhm. Bei der Christianisierung Skandinaviens endete das Ganze im 9. Nee, nicht im 9. Jahrhundert, sondern quasi. Dann muss ja so irgendwie, so ja. Christianisierung, Skandinavien und Baltikum war glaube ich so 12. bis 13. Jahrhundert rum. Nee, also laut dem hier ist es 9., 10., 11., das scheint sich, ja. Also dass dieser dieses Kapitel hier streckt sich über einen längeren äh, Zeitraum. Ja. Wobei da halt ganz extrem auffiel, dass natürlich die... Ähm zu den einzelnen Exponaten, die Texte und so weiter, das war sicherlich alles wissenschaftlich fundiert und auch in mm. Ordnung so. Mm. Ich habe das jetzt auch nur stichprobenweise gelesen, weil es war einfach auch rappelig voll da drin, so muss man, muss man sagen. Da wurde aneinander vorbeigedrängelt und. Ja, und sehr schlechte Luft teilweise. Oh ja. Oh ja, ich glaube, ich habe noch nie so trockene Luft in dem. Die haben die ihre Klimaanlage. Ich meine, gut, die müssen ihre alten, da sind tausend. 1200 Jahre alte oder 2000 Jahre alte Schätzchen drin, mm. die müssen natürlich gut geschützt werden, wenn so viele Leute da rumrennen, die dünsten ja, weiß nicht, wie viel Liter Wasser pro Minute mm. aus, das willst du natürlich nicht in der Luft haben, aber so eine trockene Luft, da habe ich, also auf der Hälfte war mir so seltsam, die Augen waren echt starren und der Hals war trocken bis zum geht nicht mehr, mm. das war schon extrem. Ähm, die Exponate waren sicherlich interessant, so vom, vom wissenschaftlichen oder ich weiß nicht vom wissenschaft vom kirchenhistorischen Zusammenhang waren die interessant. Hm. Was aber sehr auffiel war, dass ähm, ähm, die ganze Zeit nur, jetzt ähm, wir hier mal gucken. Also man merkte einfach, dass man sich auf Kirchenterritorium befand. Ne? Es wird ja. zum Beispiel konsequent vom Heidentum gesprochen, wenn mm. von der Religion der anderen die Rede ist, waren das mm. immer nur alles Heiden mm. und Gewalt kam nicht vor. Mm. Es kam keine Gewalt vor. Ich habe die einzige Tafel, ich habe da mal ein bisschen gesucht, die einzige Tafel, die ich finden konnte, war Tafel Nummer 75, Ja, falls irgendjemand den Ausstellungskatalog hat, kann er ja mal gucken. Da wurde darauf erwähnt, da ging es um Gewalt und zwar die Gewalt der Wikinger. Mhm. Ja, da wurde beschrieben, wie irgendwie die Wikinger Britannien angegriffen haben und dass dann der Kirche ganz blutig gewesen wäre. Mhm. Das ist sicher schlimm, aber das reicht mir einfach nicht bei so einem komplexen und auch gewalttätigen Thema wie die Christianisierung Europas, die in weiten Teilen einfach mal als machtpolitisches Instrument der Herrschenden durchgesetzt wurde mit äh, Feuer und Schwert. Mhm. Und das war, ähm, das fand ich ein bisschen sehr schwach. Also das war dann, das bestätigte dann wieder meine Vorurteile voll. So hatte ich es mir vorgestellt, ja dass man da so unkritisch mit umgeht. Und das war, war schade, fand ich. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, okay, es ist das Diözesanmuseum. Da wird man sicher nicht dann irgendwie andererseits was ist denn jetzt mal so schwierig daran, nach 2000 Jahren zu sagen, ja, es sind Fehler passiert und es gab, äh, es gab gewalttätige Auswüchse. Mhm. Ne? Einfach mal, um es darzustellen, ob, ob jetzt dann unbedingt da äh, der Bischof oder der Heilige Vater, äh, der Heilige, wie ist die offizielle Bezeichnung vom Papst, Heiliger Vater, ja. der Heilige mhm. Vater muss ja nicht persönlich <lacht> da antanzen und sagen, es tut uns ganz schrecklich <lacht> ausdrücklich leid. Ja, Karl der Große war nicht autorisiert, autorisiert von uns in Pferden, 4.500 Sachsen ähm, zu köpfen, nur weil er gerade meinte, er müsste mal eine Strafexpedition <lacht> Straf machen. so ja. Naja, man kann sagen, die Sichtweise dort war jedenfalls verglichen mit der in der Kaiserpfalz weit weniger kritisch, beziehungsweise gar nicht kritisch. Zumindest nicht, also ich fand die in der Kaiserpfalz jetzt nicht kritisch als solches. Sie war ausgewogen, sie stellte einfach da und kritisch kann man ja, ja dann selber sein. Ne? Ja, dann sagen wir ausgewogen. Also ausgewogen war die hier nicht. Was mir da aber aufgefallen ist, nochmal, mhm. was, was in der ganzen, ähm, in der ganzen allen in drei, in drei Teilen der Ausstellung echt gefehlt hat, mhm. ähm, bis vielleicht auf die Kaiser in der Kaiserpfalz gab es als allerletztes Exponat gab es dieses ähm, das Ei von, das Kiewer ei hieß das, glaube ich, mm, oder so. Ne? Mm. Ähm, dann gab es ein kleines, vielleicht so Üi, großes Ei aus schwarzem Stein oder sowas. Ne? Als Fruchtbarkeitssymbol. Ich glaube, es war weiß. Ich dachte, es wäre schwarz. <lacht> <lacht> so ein Ei in der Vitrine. <lacht> ähm, da gab es eine kleine Anspielung darauf, so, dass äh, gewisse heidnische Symbole ja überlebt hätten. Ja. Ei, in, Stichwort Ostern. Im, im Diözesanmuseum ist mir dann aufgefallen: ey, Eure ganze Ikonografie ist germanisch-sächsisch-keltischen Ursprungs. Aha, man, äh, hat schon, man hat schon kopiert, das wird nur nicht gesagt. Das, das, also es ist ja nicht nur so, ähm, es gab ja nicht nur eine Christianisierung Europas, es gab ja auch eine Europäisierung des Christentums. Das Christentum ist ja ist eine Religion, die so aus Vorderasien kommt und auch in dieser Tradition steckt. Ähm, aber alles, was wir heute damit an zumindest hier so als Normalsterbliche vom Christentum heutzutage mitkriegen, von soll man mal anfangen, vom Osterfeuer oder die Lage von Ostern oder Ostereierhasen und so weiter über ähm, ähm, was weiß ich, Weihnachten und Weihnachten ist, Weihnachten ist ja nicht da, weil Jesus da Geburtstag hatte, sondern Weihnachten ist natürlich genau an der Stelle, weil da Wintersonnenwende ist, was, was man ganz essentieller Teil des, äh, des ähm, äh, germanischen Ta Jahreslaufes einfach war. oder? Ja, eine sehr dazu weiß ich jetzt historisch zu wenig, um das belegen zu können, aber eine sehr geschickte Art und Weise, ähm, das, was man selber vermitteln bzw. aufzwingen möchte, an das anzuknüpfen, äh, was schon vorhanden ist, macht Vor es natürlich leichter. Vor allem, weil es ja genau im Christentum, wie es, äh, mhm. wie, wie es auch bei den Moslems, gibt es ja eigentlich ein grundsätzliches Bilderverbot. Du sollst ja kein Bild machen ja. von, von deinem Gott, so, ne? Und das wurde ja durch die, hm. durch die Missionierung völlig unterwandert, weil sie ja. nur so äh, überhaupt in der Lage waren, in einer ähm, analphabetischen Welt und Kultur Überhaupt irgendwas zu vermitteln. Wenn du dann nämlich mit einer hm. Schriftreligion antanzt, wie es Christentum, äh, äh, kriegst du ja gar nicht vermittelt. Und dann musst du natürlich Konzessionen an die dortige ähm, äh, Kultur machen, wo du hm. das ist in der Form, glaube ich, weltweit überhaupt nicht mehr vorgekommen danach. Ne? Nachdem dann Europa das Christentum europäisiert hatte. Ich meine, gibt es irgendwelche, mhm. obwohl es wird bestimmt in Südamerika und in Asien, in, auf den Philippinen bestimmt Bräuche geben, die eigentlich so dem alten Religion zuzuordnen sind, die aber ins Christentum eingesickert sind. Aber sie sind nicht so global geworden wie zum Beispiel die Darstellung der Maria mhm. ist zutiefst heidnisch. Das ist einfach eine Adaption. Ha, jetzt sage ich auch schon heidnisch, <lacht> altreligiös. Ja, ich habe zu viel im Diözesanmuseum gesteckt. Ähm, die Maria wird ja oft äh, dargestellt in einem blauen Mandel, stehend ja. auf einer liegenden Mondsichel. Ja. Da muss man nicht mal sonst wie tief äh, jetzt äh, irgendwelche kunsthistorischen Sachen studiert haben, um das verknüpfen zu können mit typischen Darstellungen, die man, die man so äh, von den Muttergöttinnen ähm, Bildern herkennt. So, ne? Und das ist schon, das, das fehlte echt in der Ausstellung, in, also in den ganzen allen drei Teilen, da mal ein bisschen näher drauf einzugehen, wie überhaupt die Bilderwelten der Bekehrten auf die Nichtbilderwelt der Christen zurückgestrahlt hat. Hm. Ich meine, das hätte man dann spätestens ähm, im in der Stadtgalerie eigentlich nochmal aufnehmen können, aber da können wir gleich vielleicht noch was zu sagen, da hm. ging es ja um vor allem um die bildliche Verarbeitung des Ganzen. Zum Schluss noch, was ich halt so von der Orga her echt schwierig fand. Ich meine, es ist ja bekannt, dass wenn du dann da hochstich schlängelst im Diözesanmuseum, Runde, um, Runde, um Runde, immer weiter nach oben bis in den dritten Stock, mhm. da ist eine Sackgasse. Mhm. Und es ist. Äh, es Man ist muss wieder runter durch das Ganze. Durch das ganze Gewühl. Ja. An allen Leuten vorbei, die, also es gibt keine Möglichkeit. Da ist ja so eine Brücke und es ist, dahinter ist garantiert ein Treppenhaus. Das da waren auch, waren auch Fluchtwegsschilder. Der Notausgang, und so. ja. Also, ähm, falls <lacht> irgendjemand von den Verantwortlichen das hört, ähm, selbst wenn das jetzt vorher polizeiliche Gründe hat, dass man diesen, dieses Treppenhaus nicht benutzen dürfte, dann macht es möglich. Weil nichts ist bescheuerter, als sich durch die Geschichte nach oben zu winden und dann in dieser Sackgasse zu stehen. In dieser Sackgasse, mhm. als allerletztes Bild, gab es übrigens ähm, äh, ein sehr schönes Zitat, das ich auch abpinte. Wir Können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. <lacht> äh, Apostelgeschichte 4,4.2 ist das. Ähm, fand ich sehr schön, dass das da so stand. Äh, äh, wer auch immer das geschrieben hat, wir nehmen das zum Anlass, hier einen Podcast von zu machen. <lacht> Während ich da saß und das abschrieb, ähm, kamen reihenweise dauernd Leute an, die immer in diese Sackgasse reingelaufen sind. Und da war extra eine Dame abgestellt vom Museum, die immer sagte, nein, da kann man nicht lang gehen. Anstatt da Leute hinzustellen, die da anderen Leuten erzählen müssen, dass man da nicht lang gehen kann, äh, muss man entweder die Ausstellung so konzipieren, dass wenn man schon nicht durch den Hinterausgang wieder raus kann, dass man doch auf irgendeinem anderen Weg wieder runterkommt mhm. ähm, und da nicht so allein gelassen wird, weil man, ne? steckt dann in so einer Sackgasse und die zwingt einen dann zu Besinnung und Umkehr. Was ja auch mhm. so grundchristliche Motive sind. Vielleicht wollten die uns irgendwas damit sagen, was wir nicht verstanden haben. War schon interessant. Heute haben wir dann den letzten Teil ähm, uns angeguckt, nämlich unter dem Titel Quo Vadis Credo Nummer 3 in der Stadtgalerie. Ja, wo ich den roten Faden verloren habe. Vielleicht kannst du da einfach mal zu, grundsätzlich zu, wie war dein Eindruck da von der Orga und von überhaupt, wie hat das auf dich gewirkt? Vom Raumtechnischen her ähnliche Probleme wie im Diözesanmuseum, zu eng, zu viele Leute auf zu wenig Raum, sodass man gerade wenn Besuchergruppen kamen, gar keine Chance mehr hatte, bestimmte Dinge anzuschauen, ohne dass man dauernd zwischen diese Leute lief und sie und letztlich den Vortragenden da in seinem Vortrag störte. Ähm, also das, das war leider genauso wie, wie im Diözesanmuseum, wenn nicht sogar noch etwas, etwas schlimmer. Ähm, aber was mich hier eigentlich gestört hat oder was mir gefehlt hat, es war eine... Ja, natürlich auch irgendwie chronologische Aneinanderreihung von Exponaten verschiedenster Art, vor allem von Bildern in diesem Fall. Ähm, aber für mich äh, war der rote Faden in dem Ganzen, der Zusammenhang auch zu den beiden vorherigen Teilen, der hat mir gefehlt. Kannst du überhaupt, das haben wir nämlich gerade auch vergessen zu sagen, worum es überhaupt gehen sollte in der Stadtgalerie. Kannst, kannst du das, kriegst du das für dich überhaupt auseinander? Kriegst du es formuliert? Ich meine, das ist ja genau das Beispiel nee. von dem, was du meinst, dass du den roten Faden überhaupt nicht äh, hattest. Es ging, ähm, weil es die Stadtgalerie war. Es war von, von, also... Geht halt um die... Natürlich ja. geht, es, geht es chronologisch voran von äh, Anfängen des Christentums in Rom und äh, über die Ausbreitung in die verschiedenen äh, Weltgegenden. Ähm, dann im zweiten Teil von äh, Karl dem Großen, bis dann zu ähm, konkreter ähm, bis zum Baltikum und der Christianisierung dort ähm, da war für mich insgesamt noch so, ein zumindest vom chronologischen her, konnte ich dem ganzen gut folgen und konnte, Teilen, ja. und konnte auch Zusammenhänge noch ganz gut ersehen. Im dritten Teil war das irgendwie so ein Stückwerk von Widukind ähm, bis äh, dann zu äh, dem Letzten Teil auf der oberen Ebene, wo ein polnischer Film gezeigt wurde aus den 60ern. Über die Kreuzritter. Genau, über die Kreuzritter. Und immer wieder dann dazwischen und danach Bezüge zur, zur Nazizeit zeit Und wie dort das Germanentum dargestellt wurde. Ähm, für mich ähm, war das Ganze einfach ein Stückwerk von verschiedenen, wie so kleine Verästelungen, die aber irgendwie nicht zusammengeführt wurden in einem roten äh, Faden. Gedacht war das Ganze als äh, Aufarbeitung der Rezeptionsgeschichte. Ähm, war gut. Was aber Auf nicht so explizit gesagt wird. Und was eigentlich gut gemacht war, wenn man das, wenn man da äh, am Anfang darauf eingestimmt und darauf eingeschwungen wird, irgendeine, irgendeine, in irgendeiner Form gesagt wird, lieber Besucher, hier geht es da und darum. Mhm. Hier geht es darum zu zeigen, wie nachdem Europa christianisiert war, diese, dieser historisches, dieses historische Faktum, dieses geschichtliche Faktum, in die, ähm, in die weitere Geschichte eingeflochten wurde und auch in, mhm. in, in, in der Kunst und Kultur ihren Niederschlag fand. Und da war es natürlich sehr sinnvoll, dann am Anfang zum Beispiel mit Widukind zu zeigen, wie ähm, äh, Widukind, muss man sagen, ist ein Sachsenfürst gewesen, der von Anfang an mit der Geschichte oder der Christianisierung ähm, Sachsens oder der Eroberung Sachsens durch die Franken verwoben ist. Und ähm, äh, äh, da dann dargestellt wird, wie das im Mittelalter oder im, im, in, in der frühen Neuzeit rezipiert wurde, was er gemacht hat. Nämlich, dass er ähm, es dann doch eingesehen hat, dass er Christ werden sollte. Und wie dann äh, äh, zur Nazi-Zeit das umgedeutet wurde mit, naja, der mm. hat immer dafür gesorgt, dass die, ähm, der hat das versucht, das Maximum für die Sachsen, für unsere Vorfahren, für die, unsere Germanen rauszuholen. Mm. Dass er einfach immer wieder hin und her umgedeutet wurde. Und das wurde halt mm. mit verschiedenen Exponaten belegt. War schön gemacht, wenn man gewusst hätte, dass man danach gucken soll. Und das ja. zog sich halt so durch. Ja, darauf dieser entscheidende Hinweis eben, der fehlt. Also es wird im Prinzip vorausgesetzt, dass man sich vorher äh, etwas intensiver schon mit den, dem Begleitheft vielleicht befasst hat oder vielleicht haben sie es auch auf dem äh, Audioführer ähm, dabei. Oder vielleicht wird es in den Führungen gesagt, aber... Für denjenigen, für den, der da einfach reingeht und selbst, ja. ich meine, wir sind jetzt nicht blöd so, ne, wir sind auch äh, ja. kunsthistorisch jetzt nicht total unterbelichtet, aber uns fiel es erst äh, hinterher auf, worum es eigentlich ging. Wobei man sagen muss, wenn man dann einmal geschnallt hatte, was es ja. sollte, wenn man sich so anguckt, inhaltlich ähm, war die Sammlung sehr schön, weil dann ja. immer so in so thematischen Inseln Sachen zusammengestellt wurde. Mhm. Ähm, wie dann zum Beispiel, ähm, ähm, wie unkritisch die Christianisierung genutzt wird, nenne nicht unkritisch, sondern wie, wie äh, skrupellos ist auch der falsche Ausdruck, ähm, wie die Mythen und Symboliken des Christentums für die eigenen machtpolitischen Zwecke ausgenutzt werden. Das haben mhm. Sie sehr schön am, am Beispiel von Napoleon gezeigt. Mhm. Ne? Napoleon in Aachen und wie er sich da verhalten hat, wie er sich dann bezog auf Karl den Großen und, und als derjenige, der jetzt Europa oder die sich in die Tradition von Karl den Großen stellt und auch das Christentum wieder aufrichtet mhm. gegen die äh, antichristlichen. Elemente, die sich so in der äh, in der ähm, französischen Revolution mm. vielleicht etabliert hatten ähm, oder auch ähm, wie andererseits die, äh, die vorchristliche Epoche ähm, ähm, oder der vorchristlichen Poche Epoche Kunst und Kultur abgesprochen wurde dann irgendwann im 19. Jahrhundert zum Beispiel, da gab es dann irgendwie diese Kunstgruppe oder Kunstgruppe, diese ähm, Künstlergruppe der Nazarener, da gehört auch dieser Philipp Veit zu, der hatte ein Bild gemalt, 1835, die Einführung der Künste in Deutschland durch das Christentum, hieß das, das war so ein hm. allegorisches Ding, was da dargestellt wurde, also inhaltlich war das echt gut gemacht ja. und auch... Ähm, dann halt tatsächlich sehr schön dargestellt, wie dann die Nazis ähm, die Christianisierung äh, für ihre Zwecke umgedeutet mhm. haben. Nämlich mhm. als äh, schon im kritischen Sinn, ja, sich kritisch damit auseinandergesetzt, ähm, allerdings nur äh, im Sinne ihrer eigenen Rassenideologie, um dann zu ja. sagen, so ja und... Ähm, sich das rausgepickt, was ihnen nützlich war genau. und es so dargestellt, wie es ihnen von Nutzen war. Also inhaltlich war das, war das äh, schon sehr sinnvoll gemacht, aber hatte auch wieder die gleichen organisatorischen Sch Schwächen wie die anderen Teile, mm. wo man mir hier sagen muss, äh, im Gegensatz zum Diözesanmuseum war es wenigstens als Rundgang angelegt und du musstest dann nicht irgendwie rückwärts ja. durch den ganzen Pult ja. wieder durch, ne, sondern hattest einen Eingang und einen Ausgang und das war definiert, wo mm. du dich gerade befindest. Ne? Mm. Tja, was bleibt davon? Wie ist dein Fazit? Das Gesamtfazit. Ähm, ich würde sagen, also die Idee, die dahinter stand, ähm, also das, die, die, dieses Thema Christianisierung so äh, in so einem großen äh, zeitlichen Rahmen auch darzustellen, die finde ich schon gut. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee, auch für eine Ausstellung, weil man die Ausstellung eben sehr vielfältig gestalten muss konnte. Ich würde sagen, die Schwächen ergeben sich dann in der Umsetzung oder ergaben sich jetzt einfach in der Umsetzung, sowohl auf der organisatorischen Ebene als auch auf der inhaltlichen Ebene. Dass man immer noch irgendwas ergänzen kann, das ist glaube ich klar, das bleibt nicht aus. Dafür ist das Thema einfach zu groß, zu vielfältig, zu komplex. Aber ähm die Ausgewogenheit, also die teilweise mangelnde Ausgewogenheit, die hat mich schon gestört. Ja, Ich fand die, ähm, wie du schon sagst, die Idee oder überhaupt das in dem Kontext so zu machen, auch mit drei verschiedenen Standorten, drei verschiedenen ja. Ansichten darauf, super Sache, ja. total gut. Und solche Ausstellungen in der Größe und Qualität sind auch super für die Stadt Paderborn. Ähm, man muss dazu sagen, wir waren gerade im Urlaub. Mhm. Wir sind ja am 26. Nee, wann sind wir in den Urlaub gefahren? 27. Also ein Tag oder zwei Tage nachdem die Ausstellung eröffnet wurde, sind wir in den Urlaub gefahren und ähm, haben dann im Urlaub äh, einen, ähm, einen Schweizer Ehepaar getroffen. Wir ja, waren im Harz, haben einen Schweizer <lacht> Ehepaar getroffen. Die haben so ein bisschen ins Gespräch mitgekommen und so. Und die fragten, woher wir kommen. ich saß ja aus Paderborn und wollten gerade erklären für den Schweizer, wo denn Paderborn ist. Da sagst du, ah ja, da waren wir neulich in der Credo-Ausstellung, total super. Dann hat Schweizer explizit nach Paderborn gefahren, um sich diese Ausstellung anzugucken. Und das habe mhm. ich mehrfach auch gehört oder bin darauf angesprochen worden. So, aha, bei euch läuft ja diese große Ausstellung. Und auch diese... Die Karolinger-Ausstellung und die Canossa-Ausstellung hat ähnliches Echo ausgelöst. Mhm. Es gibt auch immer wieder andere Ausstellungen, kleinere und größere, die echt so ein, so ein, so eine, ja, so ein Gewicht einfach entwickeln. Und das finde ich total super für mhm. die Stadt. Und auch, ähm, dass sich das hier zu so einem Zentrum für komplexe historische Themen mhm. einfach, die in so einer mhm. Ausstellungsform dargestellt werden, ähm, entwickelt. Umso schlimmer Umso da die organisatorischen Mängel. Also von dem Inhaltlichen, da kann man natürlich drüber diskutieren. Ähm, äh, ob man jetzt äh, unbedingt im Diözesanmuseum erwarten kann, dass sie sich damit auseinandersetzen, was sie verbockt haben in 1000 oder 2000 Jahren, so weiß ich nicht. Aber wäre mal schön. Ich meine, es ist 2013, kommt aus dem Quark, die Katholiken. Ähm, und, aber, aber ich denke einfach so von der, von der Organisation her, kann man hier noch vieles einfach besser machen. Vom Kartenfork-Verkauf, über wie viele Leute ich pro Stunde in die Ausstellung lasse, bis hin zu, wie denn überhaupt Wege in Ausstellungen konzipiert sind, sodass sie gut ähm, nutzbar sind und halt auch, wie man dann zum Beispiel auch immer schön wieder die Meta-Ebene einpflegt ins Ganze, damit man immer wieder weiß, es geht ja um, ähm, der, der grundsätzliche Anspruch dieses Ausstellungsteils ist XY und deswegen zeigen wir dir gerade Z-Lieberbesucher. lieber Besucher. Ja. Muss nicht für sechs Jahre erklärt sein, aber wenigstens für ähm, Geistig anspruchsvollere mit 30er wäre schon schön. <lacht> ja, durchwachsen würde ich sagen, mit Tendenz, mit, sagen wir mal so, das ist nicht scheiße, da steckt einfach noch eine Menge Potenzial drin. Und ich freue mich, ich freue mich auf die nächste Ausstellung. Ich freue mich, ich bin gespannt, was das nächste sein wird. Ja. Und werde auf jeden Fall wieder hingehen. Und fand es schön, dass meine Vorurteile auch wenn ich Bestätigung fand, doch größtenteils einfach zerbröselt wurden und ähm, <lacht> ja, ich eine Menge gelernt habe. Und ich froh bin, dass ich reingegangen bin und ja. äh, es nicht verpasst habe. Ja. ja. Wie immer an dieser Stelle der Aufruf an euch da draußen. Wie fandet ihr es? Wart ihr in der Credo-Ausstellung? Habt ihr es euch angeguckt? Ähm, kommentiert dazu. Ihr findet Kommentarmöglichkeiten wie immer auf der Website, direkt unterhalb der äh, des ähm, äh, Podcasts hier unter branco chanakde oder schreibt äh, uns einfach eine Mail mit eurer Meinung, wenn ihr die dann nicht veröffentlichen wollt, aber uns trotzdem zukommen lassen wollt, dann schreibt an mail chanakde Wir freuen uns euch, äh, von euch zu hören und auf eure Rückmeldung und wünschen einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.